Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine k frage im Moodle-Test erstellen. Wir befinden uns hier bereits in der Testumgebung und sind auch beim Punkt Testinhalt bearbeiten und fügen hier eine neue Frage hinzu. Da wählen wir aus der Liste k aus. Das ETH ist nur ein Verweis auf die Entwickler dieses, äh, dieses Fragetyps, nämlich die ETH Zürich, und fügen den Fragtypen zu. Zunächst vergeben wir einen Aufgabentitel. Das ist ähnlich wie der Fragentitel. Das hilft Ihnen also später, die Frage in Ihrer Fragensammlung wiederzufinden. Sie vergeben weiterhin die maximale Punktzahl. Ich erhöhe das hier mal auf 4. Und dann gibt es den Bereich Stamm, wo Sie dann einen Fragestamm eingeben oder eine Aussage. In unserem Fall die Universität Leipzig ist Punkt, Sie können das natürlich auch mit Hilfe des Editors noch entsprechend formatieren. Weiterhin hier auch ein allgemeines Feedback hinzufügen. Nun gibt es hier noch den Punkt Bewertung, wo Sie hier drei Bewertungsoptionen sehen. Mit Klick auf das Fragezeichen im Kreis sehen Sie auch eine kleine Erklärung, bei welcher Bewertung welche Punktzahlen vergeben werden. Weiterhin können Sie noch überlegen, ob die Antworten gemischt werden sollen. Nun zu den Antworten. Sie haben hier die Bewertungsoption. Automatisch ist ja schon richtig und falsch eingestellt. Sie können aber auch Ja und Nein oder andere Optionen einstellen. Wir haben dann hier die Wahlantwort 1. Da würde man also ergänzen, die Universität Leipzig ist toll. Das ist natürlich richtig für unseren Fall. Und Sie können auch hier gern noch ein Feedback mit eintragen. So verfahren Sie dann auch mit den anderen Feldern und geben entsprechend immer rechts ein, ob richtig, falsch oder je nachdem, welche Attribute Sie verwenden, die Antwort ist. Nun haben wir alle Eingaben getätigt und speichern unsere Eingaben. Und wir schauen uns das einmal an, wie sie dann im Test aussehen würde. Hier haben wir also unseren Fragenstamm, die Universität Leipzig ist. Und hier unsere Antwortmöglichkeiten, wo dann immer pro Antwortmöglichkeit natürlich nur eine äh, richtig- oder falsch-Aussage getätigt werden kann. Und entsprechend dann Punkte vergeben werden nach der Bewertungseinstellung. So viel Freude beim Erstellen ihrer eigenen K Frage.